die Partners, das ist eine neue Folge vom Social Media Quicktip. Heute geht es ums Thema Twitter und zwar wie man etwas stumm äh, schaltet auf Twitter. Man kann zum einen Account stumm schalten und eben auch Wörter und das zeige ich dir jetzt. Hier sind wir jetzt in meinem Konto drin, das äh, eigentlich stillgelegt wurde. Hier steht auch getwittert wird seit dem 1.9. unter meinem privaten äh, Account. Ich nutze Twitter eher so regelmäßig, unregelmäßig. Deswegen habe ich den Lernen mit Roger Account schon stillgelegt. Nun geht es aber darum, wie du in die Einstellungen bzw. die Mitteilungen kommst und dort eben deinen sogenannten äh, Stummschaltfilter hinzufügen kannst und hier geht es um stumm geschaltet und stumm geschaltete Accounts. Also das heißt, du kannst Personen direkt stumm schalten, passiert zum Beispiel bei Werbung. Wenn ich zu viel Werbung von einer Firma sehe, dann schalte ich diesen Account stumm. Oder eben du kannst, wenn du hier zurückgehst, Wörter stumm schalten. Ich habe jetzt hier schon mal etwas hinzugefügt und äh, bevor du diese Stummschaltung das erste Mal nutzt, kommt eine Meldung. Achtung, pass bitte auf, wenn du jetzt diese Wörter stummschaltest, dann werden dir von keinem Account, der diese Wörter entsprechend nutzt, irgendwelche äh, Tweets angezeigt mit dem Inhalt dieses Wortes. Jetzt kann es also durchaus möglich sein, dass du sagst, okay, nee, ich möchte eigentlich zum Thema Corona nichts mehr lesen. Und hier hast du dann auch die Möglichkeit, 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage oder immer anzuwählen. Es kann ja durchaus möglich sein, dass du einfach mal die Schnauze voll hast von irgendeinem Wort, was dich jetzt die letzten ein, zwei Tage verfolgt hat. In Anführungs- und Schlusszeichen kannst du mal also, sagen, ich möchte jetzt mal 30 Tage nichts mehr hören davon. Dann kannst du noch auswählen, ob hier von jedem oder von Leuten, denen du nicht folgst. Also wenn zum Beispiel jemand einen Retweet macht, von deinen, äh, nicht von deinen Tweets, sondern von einem Tweet von jemand anderem, der nicht in deiner Kontaktliste drin ist bzw. dem du nicht folgst. Und hier natürlich auch die Mitteilungen und die Home-Timeline entsprechend äh, hinzufügen, dann auf Speichern und dann ist dieses äh, Wort entsprechend stumm geschaltet. Das also zum Thema des Stummschaltens auf Twitter. Ich hoffe, ich konnte dir da jetzt ein bisschen weiterhelfen. Ich wünsche euch auf jeden Fall morgen am 3. Oktober einen schönen Tag der Deutschen Einheit nach Deutschland und euch jetzt noch ein schönes Wochenende, weil wir haben ja jetzt Freitag. Den zweiten Tipp gibt es immer am Freitag und den ersten Tipp dann jeweils am Mittwoch. Das heißt, wir sehen und hören uns nächsten Mittwoch wieder und am Dienstag dann live auf all meinen Kanälen.